Das Messer ist das erste und wichtigste Werkzeug der Menschen. Gute Messer sind in der Regel geschmiedete Messer. Da gibt es halt verschiedene Techniken. Es gibt inzwischen auch Messer, die sehen aus wie ein geschmiedetes Messer. Sie werden aus Teilen zusammengeschweißt. Das ist also ein wesentlicher Unterschied, dass unsere Messer in Gänze geschmiedet werden. Von der Klingenspitze bis zum Griffende wird das Messer an einem Stück geschmiedet. Der Vorteil des Schmiedens ist, dass die Balance etwas anders ist, der Griff ist etwas schwerer. Dadurch ist das Gefühl, wenn man so ein Messer in die Hand nimmt, eben ein ganz anderes. Man hat das Gefühl, man hat ein gutes Werkzeug in der Hand. Es gibt in Solingen große Firmen, die weltweit bekannt sind, die am Tag ungefähr 10.000 Messer herstellen. Wir stellen 300 Messer her. Bei uns wird im Wesentlichen alles von Hand gemacht. Wir sind eine Manufaktur. Wir sind zwar der Industrie zugeordnet, aber ich fühle mich eigentlich eher in einem Handwerksbetrieb. Unser Geheimnis liegt auch eher in Details, eben in der Mischung unserer Schleifmittel, in vielen kleinen Sachen. Wir haben in der Regel langjährige Mitarbeiter, der Extremfall ist der Herr Beck, der eben halt mit 16 hier angefangen ist und heute mit 80 Jahren immer noch hin und wieder mal aushilft. Darüber hinaus ist es uns aber auch gelungen, einen Generationenwechsel durchzuführen. Wir sind also in diesem Sinne auch Familienunternehmen, dass wir zum Teil eben zwei oder drei Leute aus einer Familie hier haben. Also für mich war so ein kleines Vorbild eben halt mein Großvater, der unheimlich viel getüftelt hat, der diesen Wellenschliff mit den spitzen Zähnen erfunden hat. Die Inspiration kommt eigentlich von allen Seiten. Dann nehmen wir ein Stück Stahl und setzen uns irgendwo an den Schleifbock und dann wird probiert und gemacht, bis man dann irgendeine Form gefunden hat, die einem gefällt. Und das ist halt auch was Schönes, wenn man so eine Fabrik hinter seinem Büro hat. Ja. Qualität bei einem Produkt zeigt sich darin, dass es eben halt lange hält, dass es reparabel ist, eben zum Teil vererbt werden kann. Das ist Qualität.